Hallo und herzlich willkommen zu dem nächsten Video. In diesem Video wollen wir uns mal so die generelle Grundhaltung und Beziehung zwischen Politik in Deutschland und Selbstständigen äh, anschauen. Ähm, Katharina, du bist ja seit Jahren ja schon in dem Thema und deswegen ist tatsächlich die Frage, was, was ist das Problem in der Beziehung? Oder haben wir das? Das ist schon sehr suggestiv. Gibt es ein Problem in der Beziehung? Naja, was heißt Problem? Ich glaube, dass wir, oder viele Selbstständige, nicht so, so viel vom Staat erwarten und man halt so ein bisschen andere Themen hat und, und einfach sein Geschäft gut machen will und frei sein will und selbstbestimmt arbeiten. Auf der anderen Seite haben wir einen sehr ausgebauten Sozialstaat, auf den wir alle stolz sind, aber der natürlich um die Festanstellung herum gebaut und entwickelt wurde und sich weiterentwickelt hat. So Und jetzt äh, im, im Zuge der äh, auch Entwicklung und Zukunft der Arbeit und neuen Möglichkeiten zu arbeiten, äh, kommt das immer mehr an seine Grenzen. Also das war sozusagen der Fortschritt ja. von gestern, ne? ähm, die Entwicklung, Arbeiter zum Angestellten mit allen Annehmlichkeit und einem Sozialstaat, der eben einspringt und Selbstständige so etwas abseits davon. Zwar nicht, was die Abgaben unbedingt angeht, aber eben was die Leistungen angeht. Und da wir heute ähm, anders arbeiten wollen häufig und Selbstständigkeit immer relevanter wird, einfach weil das möglicher ist durch Digitalisierung ja. und so weiter, gibt es da so ein Spannungsfeld, das stärker wahrgenommen wird. Das gab es schon lange, aber das wird stärker wahrgenommen. Corona hat es sicherlich auch noch mal äh, verstärkt und sehr stark gezeigt, so oh, der Sozialstaat funktioniert irgendwie gar nicht für alle, die irgendwie anders arbeiten als in der, in der Festanstellung. Und ähm, naja, klar, wir Verbände, und ähm, ähm, Selbstständige haben natürlich auch ein paar Forderungen zum, äh, zu diesem ganzen Apparat. Und ich glaube, es ist nur zeitgemäß, sich da ein bisschen mehr einzumischen und mal zu schauen. So. Ähm, wie kann man das Ganze denn gemeinsam äh, weiterentwickeln? Was ist denn das Problem? Du hast äh, gesagt, dass das ganze System ja für Angestellte gebaut ist. Und verstehen die Politiker das nicht? Wollen sie es nicht verstehen? Wo ist das? Also ich meine, du hast auch angesprochen, mit Corona ist ja sehr offensichtlich gewesen, dass Irgendwo so ein Mismatch und nicht verstanden ist, liegt das am fehlenden Wollen oder am fehlenden Können der Verständnis des modernen, unabhängigen Arbeiten? Ich glaube, es ist auch einfach eine arbeitskulturelle Entwicklung. Ne? Also klar, ähm, erstmal wird Selbstständigkeit an sich nicht von allen Parteien äh, unbedingt super verstanden, ist ja klar, weil auch viele Selbstständige eben nicht in die Politik gehen. Ähm, und dann muss man ja sehen, ähm, dass der Sozialstaat, den schon Bismarck sich äh, in der Form ausgedacht hat, der weiterentwickelt wurde, eben auf den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer schaut. Ne? Und beide ja. haben einen Anteil daran. Nun haben wir aber auch Selbstständige, die haben gar keine Beschäftigten. Und die sind dann irgendwie so dazwischen. Und ähm, man muss auch äh, anerkennen, dass Selbstständige häufig die Wahlfreiheit sich wünschen und eigentlich gar nicht einbezogen werden wollen, schon gar nicht äh, als, als Pflichtversicherung ähm, oder so. Also muss man ein bisschen schauen, so, was sind eigentlich unsere Interessen und welche Interessen hat der Staat oder hat eben auch äh, ein funktionierender, effektiver Sozialstaat und da muss man ja. zusammenkommen. So, ne? äh, und das ist eigentlich ein sehr spannendes Thema und, und äh, nicht so viele Selbstständige beschäftigen sich damit. Aber auf der anderen Seite muss man auch nicht hinnehmen, ähm, dass wir ähm, so ein bisschen außen vor sind, erst recht, wenn wir keine Beschäftigten haben und auch nicht vorhaben, eine größere Firma zu bauen. Also da gibt es einfach viele Brücken zu bauen, ja. äh, das ist ein bisschen so... Ähm, äh, weil wir eben eine andere äh, Vorstellung von Arbeit und, und äh, Sozialstaat haben. Und jetzt gilt es eben zu sagen, okay wie, wie können wir es schaffen, dass auch Leute, ja. die anders arbeiten wollen, gut abgesichert sind, äh, aber nicht zu sehr belastet. Ja, gut. Und wir haben ja <lacht> quasi, wenn wir schon nicht selbst Politik machen wollen, dann haben wir ja Vertreter, die wir alle vier Jahre mal wählen können. Da das jetzt gerade ansteht, ist das wahrscheinlich auch spannend für viele Selbstständige. Es gibt ja alle Angebote rund um Valomat und wie man sich was aussuchen kann. Aber speziell für Selbstständige, worauf sollten inhaltlich eigentlich Selbstständige achten? Dazu gibt es ja relativ wenig. Was sind das für Themenbereiche, wo du sagst, da sollte man vielleicht ein bisschen genauer hinschauen? Ja, also erstmal würde ich natürlich sagen, als Selbstständiger ähm, ähm, ist es... Man wählt ja nicht nur für, für seine für seinen Beruf oder für sein, für, ja. für sein Arbeitsleben. Man schaut natürlich so irgendwie, was ist ein Wahlprogramm und eine Partei, die mir, die mir entspricht und eben der Gesellschaft entspricht, die ich mir so vorstelle. Selbstständigkeit ist glaube ich durch Corona jetzt etwas stärker auch in die Wahlprogramme gekommen, weil da einfach nochmal krass deutlich wurde, dass die, die Rahmenbedingungen da nicht so ganz ja. stimmen. Und ähm, genau, also ähm, als Selbstständiger, und das ist das Schöne an der Selbstständigkeit, sie ist ja super vielfältig, also es geht ja von, keine Ahnung, Leute ohne Beschäftigte, Leute, die sich entwickeln und die Entwicklungsfähigkeit der Selbstständigkeit wird halt häufig in, in den politischen Programmen auch nicht abgebildet. Man ist wie so in der Schublade, Solo-Selbstständig und so, aber man ist ja, vielleicht startet man Solo äh, und dann hat man eben doch ein Geschäftsmodell, das sich so entwickelt, dass man äh, vielleicht doch nochmal Angestellte hat oder so, oder irgendwas ganz anderes macht oder im Nebenberuf startet. Und das ist sehr schwer für die Politik, da was zu entwerfen, weil leben. wir in Deutschland haben wir ein normiertes Verständnis von Arbeit, ne? die Normalarbeit, also die vollversicherte, abhängige Beschäftigung, dann ist das einfach, ja. an den Steuerstrom was zu machen. Selbstständigkeit ist wie der Exot, weil es so vielfältig ist und das ist eigentlich das, was wir ja auch lieben an der Selbstständigkeit, aber dafür ist es äh, aus Sicht der politischen Akteure natürlich schwer, Politik zu machen, die dann ja. auch den Leuten gerecht wird. So, da haben wir ein Problem. Das heißt, der einzelne Selbstständige, der muss dann eben schauen, so, ähm, was finde ich für mich äh, in Ordnung, was finde ich für gesellschaft gerecht. Und die Parteien machen verschiedene Angebote. Ähm, eine, einige positionieren sich stärker eben im Sinne der sozialen Marktwirtschaft, ja. was natürlich uns gefallen kann. Äh, andere sehen sich mehr so als Wächter des Sozialstaats oder halt sehr stark als, als, ähm, als Kümmerer, was uns auch gefallen kann, aber häufig dann in der Ausgestaltung wieder schwierig wird, aber das können wir, das können wir gleich nochmal im einzelnen besprechen. Eben. Dazu gibt es <lacht> übrigens auch noch immer vertiefende Videos zu einigen Bereichen. Die findet ihr alle auch unten in der Videobeschreibung oder so über Katharina einmal verlinkt im Video. Und ja, du, du hast es schon angesprochen, häufig ist es auch ein, wie es dann ausgeschaltet wird. Weil eine Grundidee ist jetzt ja, also der Lösungsansatz, den man auch häufig in Wahlprogrammen findet, also ich habe mich in der Vorbereitung durch alles mal durchgelesen, ist jetzt sonst nicht mein Tagesgeschäft, bei dir ist das ein bisschen anders. Da ist ja keine Idee jetzt grundsätzlich vollkommen doof, sondern ich denke mir bei jedem mal, okay, es kommt halt darauf an, wie es denn gemacht ist. Grundsätzlich würde ich zustimmen, aber ein paar Sachen finde ich schon vollkommen doof. Also ähm, ich glaube, wir haben so, so drei Felder, eigentlich zwei, die sehr, sehr äh, akut sind und das ist natürlich die soziale Absicherung von ja. Selbstständigen und dann alle Fragen rund um die Scheinselbstständigkeit, ja. die natürlich auch mit der sozialen Absicherung zusammenhängen. Ein dritter Punkt wäre noch, wie ist eigentlich die äh, gesellschaftliche Anerkennung, da kann die Politik ein bisschen was machen, aber da liegt es natürlich auch an uns und auch generell an so einer Arbeitskultur, entweder ist sie wertschätzend gegenüber anderen äh, Arbeits- und Lebensentwürfen oder nicht, man muss halt jeder was tun, die Politik kann da ein bisschen fördern, aber ganz, ganz akut kann natürlich was getan werden in der sozialen Absicherungsfrage und in der Frage, wie gestalten wir eigentlich solche ähm, Statusfeststellungsverfahren und diese Dinge, die mit der Schadenselbstständigkeit sind. Die, die, die Anerkennung, die kommt in gewisser Weise auch dann mit, wenn das dann überhaupt möglich ist, so zu, zu leben und zu genau, arbeiten, wenn die Rahmenbedingungen das Rahmenbedingungen Stimmen, würden. Wenn es zum Beispiel endlich äh, zur Normalität werden würde, dass auch Entrepreneurship Education im Bildungssystem, also aus dem Bildungsweg, ja. ähm, äh, eingegliedert werden würde, und man dann eben nicht mehr Selbstständigkeit als Sonder, äh, Sonderform als, der Arbeit sozusagen. Als eine abnorme Art der Arbeit. Vielleicht, <lacht> na, vielleicht <lacht> mal kennenlernt, äh, aber eigentlich alles immer noch darauf geeicht ist, dass man ne, das kleine Rad im Getriebe, wenn man aus ja. dem Bildungsweg dann in die Arbeitswelt übergeht. Ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. <lacht> Fein. Also dazu nicht, aber vielen Dank, <lacht> vielen Dank für, für den ersten Einblick. Das heißt, wir werden auch jetzt im Folgenden, äh, haben wir mehrere Videothemen, das ist, wie ich erwähnt habe, findet ihr auch alles unten verlinkt, ist einmal das ganze Thema äh, rund um Rentenversicherung, ähm, das ganze Thema Scheinselbstständigkeit, ähm, soziale Absicherung, Krankenversicherung ist auch nochmal so ein äh, spezielles Thema. Und natürlich schauen wir uns auch nochmal das ganze steuerliche Thema an, weil Steuern ist am Ende auch ein nicht unwichtiger Part in den ganzen Programm und gerade für Selbstständige ja auch, deswegen gibt es diesen Kanal, mit deutlich mehr Arbeit äh, verbunden als als Angestellter. Die haben regelmäßig doch ein bisschen leichteres Leben, wenn es um das Thema Steuern geht. So viel dazu in diesem Video. Freut mich, dass ihr dabei seid, dass ihr das Thema euch interessiert. Ihr findet jetzt auch hier quasi schon das nächste Video verlinkt und dann sehen wir uns im nächsten Video.